Hey, hey. Hey. Hi. Was, Was macht ihr gerade? Du, wir bereiten uns vor auf die achte Woche in Mathe. Wir bereitet euch davor. Wir bereiten uns wöchentlich vor. Im Kurs sind dann einzelne Videos. Die sind echt informativ anzuschauen und auch kurzweilig. Und vor allem, du kannst immer machen, wenn du es immer auch möchtest. Und wenn du mal was nicht verstanden hast, hältst du das Video einfach an und spulst zurück. Genau. Das ist ja cool. Habt ihr dann auch ein normales Skript noch zusätzlich? Ja, das gibt's auch noch, ja. Das ist ja cool. Aber eigentlich brauchen es nicht mehr. Du arbeitest dir alles an den Videos und machst dann die Aufgaben, so dass du dann in der Fragestunde Fragen stellen kannst. Und wie läuft das Ganze dann ab? Genau, das sieht man hier im Kurs, also da ist alles aufgelistet. Hm. Und wie ist das mit den Videos? Sind die dann auch eineinhalb Stunden lang, so wie die Vorlesung? Nein, die sind immer aufgeteilt in die einzelnen Themen. Das heißt, du kannst selber entscheiden, wann du dir welches Thema anschaust. Hallo zusammen. Also, wir treffen uns zur achten Woche. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Ja. Ich hätte noch eine Frage zur Aufgabe 2 bei den Matrizen. Die habe ich noch nicht ganz verstanden. Könnten Sie die vielleicht nochmal erklären? Gerne, ja. Also, wir haben folgende Fragestellung. Und wir brauchen die Lösungen. Und jetzt nehmen wir die Inverse hier auf diese Seite. Okay. Hallo. Fragestunde achte Woche, ich grüße Sie. Gibt's Fragen? Bitte? Ich habe noch eine Frage zur Aufgabe 5a, dort zur Ableitung. Wie funktioniert die? Tja, dann schauen wir uns das doch mal an. Und zwar, worum geht es bei dieser Aufgabe? Da geht es um eine Parallelschaltung von Widerständen und der Gesamtwiderstand rechnet sich wie folgt aus. So, ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Ja, perfekt. Dankeschön. Gerne. Haben Sie jetzt eine Fragen geklärt? Ja, also, so kann ich mir Mathe vorstellen. Ja. Jetzt gucken wir mal unten, oder, was es zum Mittagessen oh, ja. gibt. Ich habe so ein Berghunger.